Sie lachen doch, wir treten alles klein. Denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit. So Leute, was geht ab? Heute ist es die zweite Folge und äh. Mike? Ja, wir äh. Ich schaue als erstes Lass drauf. Es ist gerade Lost hat Lost und. Ein und du Spectator auch, bist drauf. Du drauf. Bist du drauf? Mal gucken, ob. Also ich, jetzt kann ich drauf joinen. Und ja, ich. Alles passt, alles passt. Okay, ich join auch. Da steht, ich hab so. einen Strike, aber das wird bestimmt noch geregelt. Ah, du bist drauf, ne? Ja, du bist drauf. Okay, nice. Ja, Hör, du schiffst gerade in der Wand? Du schiffst gerade in der Wand? Ja ja, aber oh. alles gut, ich lebe, ich lebe ich. Lebst lebe. du? Ja, ja. So. Ich kann mich nicht bewegen. Achso, Schutzzeit. Oh. Ich, ich war im Block drin, aber ich lebe noch, alles gut. So. Okay, Schutzzeit ist nun vorbei, aber ich konnte währenddessen abbauen, immerhin. Okay, oh, Wow, hier ist Lava. Lava. Ich halt. Hier siehst du mich, siehst du mich? Hier ist Lava bei mir. Ah, da bist du. Hi. Ach, du okay. warst die ganze Zeit dort. Ja. Okay, ich suche Moin. Jojo, ja? jo, äh, mach das. Ähm, wir nehmen direkt, so. ja, wir nehmen circa eine halbe Stunde danach, äh, wieder auf. Okay, wir können hin, hier ist ja nicht, hier, hier ist ja nur einer, den können wir easy killen. Naja. So, welche, weißt du ungefähr, welche Höhe wir sind? 13 oder so, ne? Ah, okay, das Strike ist weg, danke. Ja, die Strikes sind weg, nice, danke. Ähm. Oh, so. uh, hier ja. ist Gold. So, äh, so. hast du, hast du, soll ich mir eine Eisenspitzhacke machen? Ja, oder? Äh, ja, musst du. Wenn du Dias findest, auf jeden Fall. Ja, ja, das wäre ja gut, wenn okay, du jetzt. Okay, du dich. weißt ja, welche Höhe wir haben. Du hast ja extra nachgeguckt. Ja. Ja. Äh, glaubst du, sie sind Dias? Kann sein. Aber ich würde Strip mine. Lass Strip mein Okay, deren Aufnahmezeit ja, ist gleich vorbei. Das heißt, die werden uns Guck nicht mal, ich baue mich, ich, ich baue mich, Ich baue mich gerade aus und du, baue dich, und du baue dich ab und zu rechts oder links oder so. Ja, ja, ja, ja. So wie Strip mine funktioniert, ne? Ja, ja. Okay, äh, dann let's go. Ich, äh, hier, Dings, ähm, Ziel dieser Folge, Full Iron und ein bisschen Dias finden. Auf jeden okay. Fall Full Iron heute. Ja, ja. Muss das ist eigentlich so. muss, so, herr. Wir werden, ups, ups, das hab ich noch gemacht. Wie gesagt, wir haben leider in der letzten Folge gar keinen gesehen. Sehr viel ist nicht Redstone brauchen wir nicht, ne? Das wurde alles schon geredet. Redstone also Red brauchen wir nicht. brauchen Nee, okay. Aber doch, wenn du Level brauchst... Kannst du kurz aus dem Blick gehen? Will ich würde dich nicht aus schlagen und dann in den Combat geraten. Oh, was ist das denn hier? Eine Höhle? Ja. Wir waren hier schon. Wir sind ausgeleuchtet. Hier waren wir. Oh, das ja, ist ja, Creeper. Cool? Ja. Ne, oder? Pass auf. Ey, wir, du stirbst um Egal, Kumpel, komm, lass Alter. wir jetzt lass wir jetzt Ja, ja, komm. <lacht> Erstmal, er müsste, er jetzt der äh, Wo Mensch ist unser nehmen? Ofen? Wo ist unser Ofen? Ist egal, habe ich weggetan. Äh, also, habe ich da liegen lassen, meine ich. Der ist okay, nicht lass wichtig. Weiter. Wir müssen, lass weiter hier lang. Bau jetzt mal ab, wenn du willst, wenn du ein Level brauchst. Was hast du hier gemacht? Äh, was habe ich gemacht? Ne, ich will jetzt meinen. Ja, ich auch. Ich, ich Slip gerade auch ein bisschen. Na, ja, finde ich gut. Ich hoffe, Dias finden wir. Äh hier ist eine Höhle, oh aber ich glaube, da waren wir schon, oder? Nee. Euer oh, Kies. Doch, ist von oh, was Verdammt, Kies sieht so steinig aus bei uns. Habe ja, ich nicht ja. dran gedacht. Okay. Ich versuche mich gerade was zu konzentrieren. Oder war Gold. Nicht einfach Gold ist auch wichtig. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, unsere Zeit rennt schon gleich aus. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, wir werden jetzt gleich gekickt. Nee, nee, noch lange nicht. Oh mein Gott, meine äh, Iron Pick. Wir müssen aber dran gedacht. denken, dass wir uns noch einmal machen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Weißt du, ja. Äh. Aber ich habe das Gefühl, wir streamen meinen auch nicht richtig. Wir müssen ja, ja. uns eigentlich durch eine Wand zu streamen meinen und nicht irgendwo mittendrin. Ähm, ich mache mal schon mal einen Ofen, weil ich habe sehr viel Iron. Ja, gut, okay, dann mach uns schon mal Rüstung, dann mach du das schon mal. Äh, ja, ich mach schon mal einen Ofen. Oh, Zwei. Das ist, dumme, das ist dumme Wasser, ne? So. Hast du von da auch? Oh, verdammt. So. Äh, hier kommt das ganze. Gold brauchen wir jetzt nicht dringend, oder? Jetzt ist das Wasser weg. Ey, was wollte ich gerade machen? Iron. <lacht> Hallo, lol, lol. Ich bin richtig lost. Ach, so. Kacke. Oh, kann das Wasser bitte mal aufhören? Was ist denn da los? Okay. Oh, kein Bock. Geht das was jetzt weg? Ja, <lacht> endlich, geht doch. So, jetzt richtig Strip meinen. Okay, weißt du was, wieso uns anderen Stripmine-Ort? Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Ort hier. Äh, komm mal. Wo bist du? Ach, da hinten. Na, dann strippt okay. man hier bei dir. Dann strippt man hier bei dir. Anti-Cheat, ah, ja. ah, vielen Dank, Anti-Cheat. Ich weiß, dass ich rumgehüpft bin. Hier ist Eisen. Ganz viel ja, sogar. Nehmen alles mit. Nehm alles mit. Auf jeden Fall. <lacht> Keine Frage. Äh. Passt das mit dem, äh, mit dem, mit dem Sound bei mir? Ne? Hast du? Ja. ja. Mhm. Pommes Trommer mit vier kills. Bei den Top-Spielern. Okay. Mhm. Die haben gerade schon eine Folge aufgenommen. Ach, ähm, können wir Lappes. schon mal können wir schon mal fragen, ob unser Teamname noch schnell gefixt wird, falls das wirklich ist. Äh, ja, wir werden ja. gerade nämlich untersucht von dem Spectator. Das Set wurde nämlich falsch geschrieben als ne, Das müsste eigentlich ein C sein, ja. ja, ja. Aber, yeah, also. jetzt ist es gerade nicht so wichtig, also... Ja, ja, ich meine ja nur. Jetzt Ey, über die bitte, Chance. wir finden Diaz. Ähm, bitte. Ja, ja ich schluck meine ja gerade. Ich guck mal. Okay, ich hab Level 5 Diaz, erreicht. Diaz Diaz, nee. Diaz, Diaz, Diaz, Diaz, Diaz, nee. Diaz, nee. Diaz, Wo? Wo bist du, wo bist du? Da, ich hab Diaz. Nee. Doch. Null! <lacht> Unter uns ist Lava, pass auf. Wurde geändert. Ah, nice, nice, perfekt, Diaz. Nein! Ich habe ich, ich hab's. die sind nicht ich verbrannt, die sind Jahr, nicht verbrannt. 8 Dias. Die sind acht nicht Dias. verbrannt. Das 8 ja acht acht Dias. Ja, ey, das moin. Ey, lass lass das ist äh gut. hier hast du Eisen vergessen. Ähm, ey, wir können Enchant machen Mach. Ist der Zuckerrohr. Ja, wir brauchen aber eine Spitzhacke. Äh wo ist Lava? Hier war noch Lava. Mach dir eine Dias Spitzhacke. Ja, ja, stimmt. So, lass mich Lava. abbauen, Warte, Weißt du weißt du wie man am besten Lava äh, wie man ein bisschen Ja, ich lassen. weiß, ich weiß, ich weiß, aber hast du äh, Wasser? Nee, nee, ich habe gar nichts. Das musst du jetzt alles selber machen. Schade. Ich habe hier eine da? Ich, ich suche noch mal etwas mehr Dias, weil wir wollen da vier Full Dia haben. Ja, Mann. Okay, er wird jetzt gleich gekickt, das ist gut. Dann suchen Was? wir weiter. <lacht> Bis gleich. Ey, wir, müssen full, wir müssen Full Iron sein heute. Bye. Äh, so, ich mach mal schon mal Rüstung für uns, ja. Sorry für den Lag, jedes Mal, wenn man in der 1.8 irgendwie dieses Ding, diese Klammer schreibt, dann lag das irgendwie nicht. Äh, hier. Ich habe für dich eine Rüstung, wenn du. Oh, yo! Das ist sehr, sehr stark. Das ist echt sick und flick. Das ist sehr, sehr und stark. Und slick und lick und was auch immer. Yeah. Yeah, man. Nice. Wir sind schon mal ganz gut. Das gekrippt. heißt, wir sind jetzt alleine auf dem Server. Nice. Ja. Und wir sind erst. Das erst heißt, wir brauchen wir gar nicht sneaken. Folge. Dann brauchen wir gar nicht sneaken. Das ist erst die zweite Folge. Wir haben Dias, Alter, geil. Besser ja, auf jeden, jeden Fall. Irgendwie. Besser geht, geht's gerade irgendwie nicht so. Sind die auch Oh so gut, oh, es, er ist direkt wieder reingekommen oder was? Ja, weil ähm, <lacht> er, er, war, er war am Start nicht dabei, ne? glaube ich. glaube ich. Ähm, Hä, darf man drei Folgen aufnehmen? Ich so weiß es gar stark. nicht. Ne, das war eine zweite Folge. Er war er so. nicht dabei am Start. LOL, äh, okay. glaube ich. Hier ist noch Rest und so, aber Wie wir auch noch immer, mehr. ähm. Ich, nehm, ich baue mal die Kohle nochmal ab Rest ab hier. Ja, ja. Weil eigentlich kamen die ja schon noch gut gebrochen am Anfang. Ja, ja. Später dann nicht mehr, aber jetzt auf jeden Fall. Hm. Ein bisschen Level kann man schon mitnehmen. Mhm. Ähm, wir könnten dann gleich noch Enchanter machen, wenn du, äh Ja, Naja, du, du machst schon mal alles hier mit den Dias. Du hast hier die ja die Dias, ich, hof, ich, guck ich hoffe, mal. ich hoffe, wir finden eine Höhle, wo wir Wasser finden, dann können wir Wasser einmal machen. Also, falls ihr lieber sehen wollt, wie er, ob sie dann und so macht, oder dann ja, könnt ihr ja. gerne bei ihm vorbeischauen. Ansonsten bleibt einfach bei mir. <lacht> ne, Ihr könnt gerne bei beide reinschauen. Ja, also. ja, am besten hm. ja, bei beide, bei am besten aber auch gleichzeitig, das geht ja auch durch so... Ähm. Ja. ja, am besten einfach das Video gleichzeitig äh, Ich du gerade auf Discord angeschrieben. hast das angeschrieben? Oh mein Spitzhack ist kaputt. Ich werd grad angeschrieben, aber alles gut, alles ja, ja, irgendwie das erstmal. Das ist ja jetzt nicht wichtig. Ja, ja, das ist jetzt egal. So, ähm, hab ich Eisen? Ich habe Eisen. Hier ist ein Ofen. Perfekt. Ich höre Lava über mir, glaube ich. Ja, dann pass auf, pass auf. Nicht äh. in Lava fallen. Ich habe jetzt keinen Bock alleine zu machen. Nein, nein, nein, nein, so nein, nein. Du weißt ja, was nein. mit den anderen Leuten passiert, ist, sie alleine gemacht haben. <lacht> <lacht> Die sind gestorben Jetzt Kies mal wieder. Die Besten jetzt nach oben irgendwo so ein Zombie runterfallen lassen, okay. oder so ein Creeper. Ah hier in 1.8 gab's doch gar keine Schilder. ne? Äh, nee. In 1. doch äh, nee, da gab's, gab's keine mehr. Schilder. Achso ne, diese, Sch nee, nee, nee, nee, diese nee, Nee ne diese Schilder nicht. zum Projekten gab's ja, ich nicht. Ich weiß, ich weiß, das gab's nicht. Das Ach verdammt, die Aufnahme ist halt schon für Ende. Ja, bei dir noch nur? Fünf, noch fünf Minuten. Warum nur bei dir? Äh, bei bei dir kam es früher, oder? Ach übrigens, bau alles Kies ab, ne? Wir brauchen die Pfeile. Das ist sehr sehr wichtig, dass wir die Pfeile haben. Okay. Wer weiß, was sick wäre, wenn wir jetzt nochmal Dias finden. Deshalb suche ich ja gerade nach welchen. Und sorry, falls die Aufnahme manchmal etwas dunkel ist, ich vergesse immer die Fackel zu setzen. Wenn wir nochmal Dias, ey, gleich renne ich zurück und äh, mach mir nochmal Full Iron. Und Yo, die... nochmal Eisen gefunden, nice. Ja. Okay, noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben genug Eisen, oder? Nee, ja, immer mehr, ja, immer mehr. Wir brauchen das. Wir, wir können einen Trichter und so machen. <lacht> Ach so, für Never, ne? Trichter. Geht darauf an, was wir für Tränke machen können. Ähm, was? Lo, hier ist Erde. Ja, bei mir ist auch Erde gerade, lol. Loll. sind wir auf dem <lacht> Berg? Wir haben uns doch durch den Berg durchgebaut, oder nicht? Ach so. Ja. Hell, stimmt. stimmt. Aber eigentlich sollten wir unter dem unter, Berg sein. Meinst du? Eigentlich, ja. Glaubst du, der Lostar sucht uns? Nee. Wer? Lostar sucht uns nicht, oder? Äh, Lostar? Nee. Nee, ich glaub auch nicht. Warum sollte er solo uns suchen? Also, es ist äh, nicht so schlau. Oh, äh, warum habe ich eigentlich später erst? Also, ich bin ein paar Minuten länger drauf jetzt. Obwohl du früher drauf gejoint bist, lol. Was? Hacking is not permitted. If you continue to hack, action will be taken. Okay, danke, Anti-Sheet. Okay, wir machen Full Iron, bevor wir rausgekickt werden. Naja, dann macht uns schnell. Du hast ja das meiste. Oh, boah, boah, viel. Oha. Ich hab grad sehr wenig äh, Erfolg in meiner Folge Ja, Das ist etwas blöd, aber. Könnte halt auch dazu. Ähm, ja, mein Inventar ist schon voll, ne? Wir müssen drei Minuten gekickt. Okay, warte, komm mal her zu mir. Mm, ich entsneak mal. Damit du mich siehst. Ja, ich sehe ich, ich seh dich. Auch ich hab schon, ich hab oder? nur die Brust hier gerade, ne? Okay. Zack. Als ob ich jetzt nicht nochmal Dias Zack. finde. Das müsste... Warte, ich weiß... Ich hab Dias gefunden! <lacht> also ob... <lacht> ja! LOL. Okay. Eins, zwei, drei, okay, vier, hier. fünf. Sechs! Sechs Dias! Yeah. Ja, ja, deine Rüstung, deine Rüstung, deine Rüstung! Hä? Gustin. Hast du gelegt? Oh, nice! Oh, kann ich nochmal diese diese dicke äh, Diaspitzhacke sehen? Aus meinem Thatcher Pack? <lacht> zeig mal, zeig mal, zeig mal! Drop mal, drop mal! Jo, Leute, wie findet ihr die Diaspitzhacke? Die habe ich selber gepixelt! Ey, was brauchst du noch? Was brauchst du? Auf oh, Schuhe. Okay. Also, das ist von Specs, aber dann habe ich die Farbe selber gepixelt. Einzelnd. Äh, ja, nice. Ähm, was wollen wir mit dem Rest -Dias machen? Dierschwerter schon mal? Ich suche noch weiter. Also soll ich äh, schon mal Diaschwert machen? Ey, wir müssen Essen braten, ne? So, wär, so mehr Essen, wir verlieren. Wir ich mach, mach Diaschwert, okay? Ja, mach das. Aber nee, wir, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Jetzt ja. habe ich schon. Ich habe ja noch 5 Dias. Wir haben genug Dias, glaube ich. Ja, warte, ich geb dir mal die Dias. Das hast du neun. Ähm, ja. ähm. Dann zwei behalten. Wegen, wegen, ähm. Enchantment Table. Ja, wir machen kurz vielleicht. Da sollten wir uns vielleicht noch saven. Warte, ich mach, ähm. In, In drei Trans Minuten, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, du ja, nicht, du nicht. Du hast nur noch eine Minute oder so. Wirklich jetzt? Äh, ich will mal mein Holzschwert verbrechen. Ich brauch das eh nicht mehr. Äh, hab ich noch Eis? Hab hier noch Eisen. Nice, nice. Ähm. Ey, wenn ich noch, wenn ich noch Dias äh, finden würde, Jo äh, Leute. Wäre vier Sticker irgendwie. Cool. Hast du drei Minuten? Okay. Ich hab drei Minuten. Ich hab drei Minuten. Ah, okay. Okay. Cool. Okay, perfekt. Nice, nice. Perfecto Elektro. So, So, ähm. Ich habe Federn, perfekt. Okay. Dann kann ich schon mal Pfeile ja. äh, machen. Na, ja, bei mir steht zwar eine Minute, aber ich glaube, ich habe drei Minuten. So. Ich habe zwölf Pfeile gemacht. Das ist das okay, ne? Ja. Ich kann sogar noch mehr machen. Warte, ich mache mir mal noch mal ein paar Sticks. Okay. Ich habe noch etwas Holz. Dann yep. mache ich uns noch ein paar Pfeile. Wir wollen ja beide am Ende mindestens einen Stack haben. Ja, als ob Wir so viele Dias haben. lol, also. hä, Wieso? Hä? Wieso Dias? Ich meine Pfeile. Also, wir brauchen halt viele Hühner. Nee, ich meine jetzt die, die, die, die wir gefunden haben. Ich habe keine Fackel mehr, ne? Ich, ich, Aber ich nee. hoffe, wir finden, wir kriegen Fulvia. Also es läuft ja jetzt gut. Ich würde nur jetzt ja, ja. auf jeden Fall in die andere Richtung gra graben. Ja, ich graben. ganz kurz äh, Sag hier noch ein paar Fackeln. Äh, deine deine äh, Zeit wird jetzt äh, verlängert? Äh, es wurde gesagt, dass ich drei Minuten habe. Äh, also gleich, gleiche Zeit wie du. Ich sollte mal vielleicht ein paar Blöcke im Inventar haben. Granit ja, ist ja ein schöner Block, ne? Äh? Äh, doch. Ja, ich glaube, ich werde trotzdem gekickt. Ja, ich wurde gekickt. Aber darfst du wieder joinen, oder? Nee, ich glaube nicht, oder? Nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also glaub da habe ich jetzt einfach länger als du hier. Ja, okay. Äh, Kein Problem, wenn du willst. Ähm, kannst du mich dann auch einbauen? Du weißt, wo, wo ich mich gebaut habe? Weißt du, wo ich mich Nein, gebaut habe? Nein, leider nicht. M schreibt er. Naja, sind ja nur ein paar Minuten. Ich find's gar nicht so schlimm. Alles gut. In der Data gut. hast du noch zwei. Wirklich jetzt. Schreibt da. Aber wenn ich, aber wenn ich nochmal draufjourne, dann, dann... Bei mir steht jetzt eine Minute noch und ich höre Lava. Oh, mein Minecraft ist sowieso jetzt gecrashed aber alles gut. Alles <lacht> mein Minecraft ist sowieso jetzt gecrashed Du wurdest gekickt? Ja, du wurdest gekickt, ne? Ja, ich wurde gekickt. Ja. Das ist belastend. Okay, warte, ja, ich, ich, ich, ich, ich renne wieder zurück, jetzt meine ist meine Aufnahmezeit halt ja eh zu vorbei. Ähm... ja geil, wir haben voll viele Ideas. Ja, das war eine gute Folge. Wir haben Full Iron, ja? Ja. Äh, fuck, ich bin falsch gelaufen. Äh, wo muss ich denn lang? Hier nach. Boah, das war sogar ja. eine sehr gute Folge. Zweimal. Oh, je. oh eine halbe Minute, halb Minute. Minute. Ja. Wo hast du dich eingebaut? Ich weiß es nicht mehr. Ich baue mich einfach äh, hier ein. Geh irgendwo, irgendwo. Ich brauche schnell fackeln, sonst habe ich Angst im Dunkeln. Ah. Ah, ja. <lacht> ja, natürlich. Immer. Womit baue ich mich ja. ein? Egal, juckt nicht. Okay. Gut Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. mal bei mir vorbei. könnt gerne auf unseren discord Server joinen oder auch auf Twitter vorbeischauen oder Twitch und was auch immer. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn Aufnahmezeit so. ist vorbei. Haut rein. ciao.